Na, alles rot oder was? Ja, wahrscheinlich nicht, sonst wärst du jetzt nicht auf diesem Video gehandelt. Und zwar geht es in diesem Video um die Business Suite, um das Creator Studio und um den Business Manager. Und ich zeige dir die Unterschiede, vor allem aber von der Business Suite zum Creator Studio. Ich hoffe, dass die Business Suite irgendwann das Creator Studio ablöst, aber es gibt immer noch beides. Mittlerweile kann man auch auf beides zugreifen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Also wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Gleich geht's weiter. Wir sind jetzt also hier auf, dem, auf der Seite auf der eigenen Fanseite. Ich nenne das immer noch Fanseite, aber eigentlich ist es eine, eine normale Seite oder eine Businessseite. Ne? Aber ich bin halt schon seit geraumer Zeit bei Facebook und damals hieß das noch Fanseite, deswegen ist das hier schon memorisiert. Ne? So, also du hast jetzt zwei Möglichkeiten, äh, zur Business Suite zu kommen. Und äh, zwar hier einfach auf diesen Button zu klicken oder auf der linken Seite auf Business Suite. Und es gibt hier sogar schon einen Link. Wenn du also Zugriff hast, dann ist es business.facebook.com slash latest. Das ist die Business Suite. Und in der Business Suite hast du speziell die Möglichkeit, hier direkt einen Beitrag zu erstellen und in der Erstellung des Beitrags, wenn Facebook und Instagram entsprechend verbunden sind, direkt auf Facebook und Instagram den gleichen Post zu veröffentlichen. Das hat Meines Erachtens, ich habe zumindest noch nichts darüber gelesen, keine Auswirkungen auf irgendwelche äh, Reichweiten oder so und du hast hier auch die Möglichkeit, ich mache das noch etwas größer, so genau, dann sieht man es auch auf dem Video, den Text für Facebook und für Instagram speziell anzupassen. Achtung, was du nicht anpassen kannst, jetzt in der Business Suite drin ist, das Foto oder das Video. Also du musst, wenn du beide Posts miteinander machst, musst du hier den Haken noch setzen und dann kannst du entsprechend die Bereiche hinzufügen beziehungsweise Fotos oder Videos hinzufügen. Du kannst hier auch ein Video erstellen aus verschiedenen äh, Bereichen. Das würde jetzt hier aber zu weit führen. Dann hast du hier natürlich die ganzen Möglichkeiten der Benachrichtigung. Du hast das Postfach. Wenn ich auf das Postfach wechsle, da habe ich, wenn ich beide Konten, Instagram und Facebook verbunden habe, den Messenger als Postfach drin, Instagram direkt und hier auch Facebook-Kommentare und Instagram-Kommentare. Du hast hier auch dieses Chat-Plugin was du dann zum Beispiel auf deine eigene Seite hinzufügen kannst. Achtung, ganz wichtig, DSGVO und so. Ne? Also wenn du in Deutschland oder in Österreich oder in einem EU-Land unterwegs bist, dann empfehle ich dir das nicht, dass du das hier einrichtest. Aber du hast Zugriff auf alle Möglichkeiten. Dann haben wir hier natürlich die Beiträge und Stories. Du kannst auch direkt Stories veröffentlichen, hier eine Story erstellen und dann auch wieder auf beiden veröffentlichen. Achtung! Wenn du hier eine Reihe an Fotos nacheinander veröffentlichen willst, dann empfehle ich dir jeweils bei fünf oder sechs verschiedenen Fotos, die nacheinander äh, angezeigt werden sollen, bitte nur jeweils eine eigene Story draus machen. Also nicht hier sechs oder sieben verschiedene Fotos hochladen, weil das gibt dann teilweise ein Durcheinander, gerade bei Facebook. Ne? Also am besten, wenn du fünf, sechs nacheinander folgende Fotos hast, dann einzelne Stories hochladen und dort bearbeiten. Wenn du jetzt aber hier zum Beispiel mal ein Medium einfügst, dann hast du auch wenig Möglichkeiten, hier mit einem mit einem Sticker oder so, also nicht das, was du schon kennst über Instagram oder Facebook. Also hier bist du ein bisschen eingeschränkt. Das, was du hingegen machen kannst, ist einen Swipe-Up-Link hinzufügen, wo du dann entsprechend äh, die, den Link in deiner Story drin hast. Hier steht zwar noch mindestens 10.000 Abonnenten, sollte aber mittlerweile auch schon mit einem Sticker funktionieren. Diese Funktion ist dann wirklich nur verfügbar, wenn du hier die 10.000 Abonnenten hast dann hast du hier die Möglichkeit, die Werbeanzeigen zu erstellen. Allerdings würde ich dir hier raten, dass du diese Werbeanzeigen nicht unbedingt über den hier erstellst, weil ich hatte gerade bei einem Kunden das Problem, dass diese Werbeanzeigen, die ich hier erstellt habe, nicht im Werbeanzeigenmanager drin ist. Also da würde ich nach wie vor auf den Werbeanzeigenmanager setzen. Wenn du hier auf Einstellungen gehst. Dann hast du die Möglichkeit, die ganzen Informationen zu bearbeiten. Ich bin hier der Hans Meyer. Das ist äh, der zweite Nutzer, den ich habe als Backup für, mein, äh, für meine ganzen Konten. Und hast dann hier auch die ganzen Anfragen zu den Unternehmenseinstellungen, die Business Assets, die du einstellen kannst. Das würde ich aber eher wirklich über den Business Manager machen. So, das also mal eine kurze Sache zur Business Suite. Du kannst hier auch die entsprechenden Seiten wechseln. Auch die Business Manager, die du hast, sind dort unten eingefügt, wenn du die entsprechenden Rechte hast. Beim Creator Studio, das sieht ein bisschen anders aus, das werden wahrscheinlich viele kennen. Hier hast du die Möglichkeit zwar auch Stories zu erstellen, aber die Stories kannst du nicht parallel auch direkt in Instagram erstellen, weil Facebook und Instagram hier noch getrennt sind. Also du hast hier Instagram. Und hier Facebook, du siehst auch bei Instagram, hat hier noch IGTV drin, was eigentlich Videos heißt, ja neu bei äh, Instagram. Und wenn du hier einen Beitrag erstellst, dann hast du nur die Möglichkeit, entweder für Facebook oder für Instagram diesen Beitrag zu erstellen. Das ist also der größte Unterschied. Dann, wenn du zum Beispiel ein Video hochladen möchtest, was ich vorhin gerade gemacht habe, in der Business Suite drin, dann gehen wir mal kurz hier auf, die, auf den entsprechenden Ordner. So. Hier die Jobanzeigen, was ich vorher schon äh, veröffentlicht habe. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, hier die ganzen Titel und so weiter zu bearbeiten. Also im Prinzip, wie wenn du einen Post machst, auch auf Facebook. Ne? Du kannst hier auch das Vorschaubild nehmen. Ich breche das mal ab und wenn ich jetzt zurückgehe in die Business Suite und hier einen Beitrag erstelle und dann ein Video hinzufüge, dann habe ich leider nicht die Möglichkeit, dieses Video noch ein bisschen zu bearbeiten bzw. das Vorschaubild selbst zu definieren, das ist ein, ein großer Nachteil. Ich hoffe, das kommt irgendwann mal noch, sobald es dann hochgeladen ist. Und im Creator Studio hast du hier auch die Benachrichtigungen, du siehst die Insights, was so alles geschehen ist. Du hast hier die Möglichkeit, auch noch nicht veröffentlichte über den Kalender einzusehende Posts, die du noch nicht veröffentlicht hast oder geplant sind und so weiter, die stehen dann hier drin. Dann hast du hier auch über veröffentlicht dann die äh, die Beiträge, du kannst im Kalender drin dann auch sehen, welche Beiträge du entsprechend äh, erstellt oder eben nicht erstellt hast. Du hast hier auch das Postfach Plus, hier gibt es noch die gleichen Funktionen, also im Prinzip hast du hier auch Facebook, Instagram und Instagram direkt. Was jetzt hier noch fehlt, sind äh, die Kommentare. Das ist natürlich wieder ein Unterschied zwischen der Business Suite. Siehst du jetzt, hier bin ich drin, ne? hier kann ich also dieses Vorschaubild nicht bearbeiten. Ich habe aber schon die Möglichkeit, hier, wenn ich Produkte habe in meinem Shop drin, in äh, Facebook und Instagram, diese hier zu vertecken, also hier die ganzen äh, Produkte hinzuzufügen. Und dann wird das Produkt unten angezeigt oder beziehungsweise angezeigt, dass hier Produkte verlinkt sind. so Zurück ins Creator Studio, das ist also eher weiß, das andere ist eher dunkel und so weiter. Du hast hier die Monetarisierung drin, das ist das, was du, wo du zum Beispiel Geld verdienen kannst. Mit den ganzen Werbeanzeigen, die dann auch bei dir angezeigt werden in den Videos und so weiter. Du hast hier die ganzen Creative Tools und natürlich auch die Einstellungen, die du machen kannst über die entsprechenden äh, Seiten, von denen du die Rechte hast. So, das ist also die Business Suite und, die, und das Creator Studio. Diese beiden sind dazu da, um das noch wieder abbrechen. Hier wieder Auf die Startseite. So, also hier hast du die Möglichkeit zu posten beim Business, äh, bei der Business Suite und beim Creator Studio. Das ist also dazu da, um Posts zu veröffentlichen und das Creator Studio hast du ganz einfach über business.facebook.com slash Creator Studio und die Unternehmenseinstellungen, also sprich das, was im Business Manager gemacht werden kann, dort verwaltest du die ganzen Rechte für deine Person. Das ist auch das, was ich dir empfehle. Ne? Also geh wirklich hin und verwalte die Rechte über den Business Manager, weil im Business Manager drin kannst du eine Person einfach aus dem Business Manager entfernen und sie hat keine Rechte mehr auf alle ihr zugewiesenen äh, Seiten oder Instagram Konten, Werbeanzeigen Konten und so weiter. Deswegen die Business äh, bzw. der Business Manager ist quasi die, die rechte Verwaltung für deine Nutzerinnen und Nutzer, die du in deinem, äh, in deiner Seite drin hast oder in deinem Account drin hast. Ne? Das kannst du hier alles einstellen. Hier stellst du auch zum Beispiel die verschiedenen Pixel ein und so weiter und ist zu erreichen unter business.facebook.com/settings. So, das war es jetzt also zum Thema des Creator Studios, des, der Business Suite und dem Business Manager. Das Creator Studio wird wahrscheinlich in naher Zukunft abgestellt. Das hat ein paar Nachteile. Äh, das siehst du, ob du das Creator Studio hast, wenn, du, äh, wenn es weiß ist. Dann die Business Suite hat ein paar weniger Funktionen, äh, die du nicht überall anwenden kannst. Dafür hat sie aber die Möglichkeit auf Facebook und auf Instagram zu posten und dort auch die einzelnen Texte anzupassen. Und die, der Business Manager ist dazu da, um äh, die Rechte von deinen einzelnen Nutzern, die du in deinem Unternehmen hast und so weiter zu verwalten. Das sind so die drei Tools von Facebook, die man entsprechend nutzen sollte oder nutzen kann. Und diese drei einzelnen Links, die hast du in den Kommentaren drin, beziehungsweise in der Beschreibung dieses Videos drin damit du auch direkt hinfindest, Dann kannst du die auch bookmarken. Und äh, ich hoffe, es konnte dir jetzt ein bisschen weiterhelfen in diesem kleinen, größeren Facebook-Universum, wie du mit diesen drei Tools entsprechend ein bisschen klarkommst. Es gibt dann noch Videos, wo ich dann wirklich jedes Tool einzeln von A bis Z erkläre. Äh, dazu hatte ich jetzt natürlich in den gut 10, 15 Minuten in diesem Video leider keine Zeit. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.